Mein Name ist Shafak Peduk. Ich bin Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Und meine Arbeitgeber sind unterschiedlich. Ich arbeite ein wenig für die Oper Köln, für Produktionen als Schauspielerin oder als Tänzerin. Es kommt immer darauf an, was gebraucht wird. Darüber hinaus arbeite ich in Wuppertal in der Stößelskomödie. Als, also, ich bin festes Ensemblemitglied. Und habe da halt auch Produktionen, wo ich als Schauspielerin mitwirke. Dann darüber hinaus habe ich Workshops, die ich gebe im Bereich Schauspiel und Tanz. Darüber hinaus habe ich immer wieder kleine Projekte, die Richtung Tanz gehen, Bauchtanzunterricht und ja. Vor der Pandemie sah mein Alltags, ähm, Arbeitsalltag eigentlich so aus, dass ich sehr viel unterwegs war. Das heißt also, dass ich eigentlich genug Jobs hatte, mal mehr, mehr mal weniger. Äh, aber ähm, ich hatte halt stetig zu tun. Das heißt also, so etwas garantiert mir natürlich auch mein Einkommen. Ne? Ich bekomme ja immer nur dann äh, Gelder äh, bezahlt, wenn ich auch anwesend bin und äh, Ausfälle werden nicht bezahlt. Das heißt also, ich war deshalb, äh, auch wenn ich krank war oder nicht krank war, war ich halt doch sehr, sehr viel unterwegs tagsüber äh, aber auch äh, dann abends äh, natürlich auch. Das heißt, ich war aber über den ganzen Tag über eigentlich am ähm, Arbeiten. Mhm. Genau, und ähm, das war vor der Pandemie und äh, ich kann mich noch erinnern, ich glaube am 13. oder am 14. März 2019 äh, habe ich noch auf der Bühne gestanden und am einen Tag direkt später war ich arbeitslos, aber komplett auf, auf der gesamten Linie, auf null, zero, von heute auf Gleich ohne Vorbereitungszeit gar nichts. Keine Gelder im Rücken, <lacht> Weil, ähm, ich lebe und viele andere meiner Kollegen auch. Wir leben tatsächlich von der Hand in den Mund. Äh, wir arbeiten und wir bekommen Geld. Wenn wir nicht arbeiten, haben wir kein Geld. Also durch die Pandemie ähm, hat sich meine finanzielle Situation drastisch verschlimmert. Und das hat mich natürlich in einen unglaublichen Stress gebracht. Und am Anfang sah man ja auch noch gar nicht, wie es weitergehen sollte. Wie soll ich meine Miete zahlen? Wie soll ich was zu essen kaufen? Wie soll ich das? Wie soll ich jenes? Wie lange geht diese Pandemie? Wann werden die Theater wieder geöffnet werden? Diese ganzen Fragen, die haben mich unglaublich unter Stress ähm, gebracht, ähm, sodass ich tatsächlich, und ich, ich erzähle das auch jetzt ganz frei, dass ich Antidepressiva habe mir verschreiben lassen, weil ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich ganz große Ängste hatte. Ähm, ich fände es großartig, wenn ein äh, Grundeinkommen, dieses bedingungslose Grundeinkommen, ähm, tatsächlich ähm, eingesetzt werden würde, also wenn das tatsächlich ähm, greifen würde oder wenn man daran arbeitet. Und ähm, wie, wie frei man doch als Künstler, und ich bin mir sicher auch für die anderen, ähm, wie frei man doch sein Leben anfangen kann zu gestalten und wie kreativ man auch dann werden kann, wenn man nicht diesen ständigen Druck im Nacken hat, äh, man muss unbedingt jetzt bestimmte Sachen verdienen, um überhaupt... Äh, existieren zu können, dann fände ich es großartig, wenn Kultur ins Grundgesetz <lacht> ähm, ähm, ja, mit aufgenommen würde, weil wir, wir merken ja auch jetzt in der Pandemie, wie sehr uns die Kultur eigentlich fehlt. Ähm, wie leer, wie leer, ja wie leer wir werden, wenn wir keine Kultur haben. Ja, wofür leben wir denn eigentlich? Im Endeffekt trotz allem ist die Kultur extremst wichtig. Ohne Kultur ist alles nichts.